Hallo, mein Name ist Dirk Angs, ich bin Mitglied des Thüringer Landtags. Vor zwei Jahren bin ich aufmerksam gemacht worden hier auf die Situation in Steigertal, in der die Abwässer nur leicht vorgequert in diesen sogenannten Bürgermeisterbach einfließen. Und äh, das ist ein Problem aus zwei Gründen. Zum einen fließt dieses Wasser über einen Erdfall dann in das Untergrundwasser rein und kann dort das Grundwasser mit verschmutzen. Das zweite, das zweite besteht darin, dass durch dieses fließende Wasser es am Ende, das werden wir uns nachher noch angucken, zu Erdfällen kommen kann. Das ist natürlich auch gefährlich für die Bürger hier in Steigertal. Wir haben versucht mit mehreren Anfragen, das ein bisschen aufzuklären und Hilfe zu schaffen. Und dabei ist herausgekommen, dass es seit dem Jahr 2004 eine Anordnung, eine Sanierungsanordnung gibt, die man hier in Steigertal umsetzen könnte, wenn man dann Fördermittel vom Land bekommen sollte. Das Land, das Umweltministerium speziell, sagt aber, vor 2015 gibt es keine Fördermittel für die Sanierung hier der Abwasseranlage. Das ist problematisch, weil die Sanierungsanordnung bis zum Jahr 2014 erledigt sein muss oder abgearbeitet sein muss. Und äh, was das bedeutet, ist, die Wässer hier nur knapp vorgeklärt rein. Diesen kann man sehen, wenn man sich das Wasser mal anschaut. Holen wir mal ein kleines Glas raus. Mit dieser Färbung tritt das Wasser kaum 500 Meter weiter. In einer Bachschwinde in den Untergrund ein. Also, an dieser Stelle sieht man sehr genau, wie, wohin das Wasser hier in Steigertal fließt. Es fließt bis zu diesem Erdfall, den man hier erkennen kann. Und an dieser Stelle tritt dieses nahezu ungeklärte oder nur leicht vorgeklärte Abwasser dann in den Untergrund ein. Das kann sich jeder vorstellen, das ist natürlich gefährlich für das gesamte Untergrundwasser. Erst nach ca. 40-minütiger Fließzeit.